Jo, moin Leute! Hier ist Alex. Heute sind wir mal in der Schattenhalle hier in Leipzig, bei uns in der Thomashalle. Und es gab ja ein paar Leute, die gedacht haben, dass mein Benchpress-Video Fake ist. Ähm, heute zeige ich es euch nochmal live. Und da seht ihr hoffentlich, dass es nicht Fake ist. gebe mal die Kamera fix an Stefan ab. So, also hier handelsübliche. Also hier keine. Keine Drähte, nichts. Ja? Auch hier nichts. Einfach drunter legen. Das schwerste ist, die Balance zu finden. Ja. ihr seht, keine Träte, kein Fake, alles real. Ja? Jeder, der normale Bankdrücken mit 20 Kilo plus sein Körpergewicht schafft, der kann das auch. Wie gesagt, das Schwerste ist, einfach nur Balance zu finden. Und das war's. Ich hoffe, ihr glaubt mir das alle und bis später. Ciao.